Hier habe ich den München 4 für euch, einen extrem vielseitigen Schuh und den hat sich unser Experte Norbert natürlich mal ganz genau angesehen. Ja, danke Michael. Der München 4, also für mich seine größte Stärke, dass er eigentlich keine Schwäche hat. Und das geht los mit der Powerrun RS Mittelsohle, sehr reaktiv. Ähm, auch relativ fest, also nicht so soft wie bei anderen Schuhen. Ähm, gefällt mir ganz gut, auch gerade für vielleicht etwas schwerere Läufer gut geeignet, obwohl er insgesamt ein leichter Schuh ist. Das Obermaterial hält sehr schön fest und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist hier dieser Fersenbereich, sehr schön gepolstert. Also gerade für Menschen, für Läufer, die Achilliszen-Probleme haben, ähm, die fühlen sich damit sehr, sehr wohl. Also so ein agiler Alleskönner und ähm, gibt es in der Form nur bei deinem Laufspezialisten. Danke Norbert. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf